Das ist sozusagen ähm, der positive Aspekt. Es gibt aber auch einen sehr negativen Aspekt. Im Grunde genommen ist diese Gleichstellungspolitik äh, eine Erfolgsgeschichte. Die haben es also geschafft, wirklich flächendeckend die Republik mit Beauftragten ja. zu überziehen. Die haben eine unglaubliche Macht. Und äh, das ist, also ich finde es zum Teil einfach unerträglich. Denn wo, wo Gleichstellung draufsteht, da ist sozusagen Benachteiligung von Männern drin. Äh, die, darauf läuft es de facto raus. Ähm, ich mein, man muss dazu sagen: äh, natürlich sind wir alle dafür dass niemand diskriminiert wird also das, das muss ganz klar sein und ich denke das ist ja auch unbestritten man soll keine frauen diskriminieren man soll niemanden diskriminieren wegen herkunft religion sexueller orientierung was auch immer wir brauchen die besten egal in welche kirche sie gehen oder ob sie in keine kirche gehen ob sie männer oder weiblein sind das ist geschenkt nur was wir im moment haben ist ein ganz fein gewobenes engmaschiges netz das sich über unser land lebt und es ist manchmal wirklich man könnte ersticken meine damen und also bei uns an den universitäten gibt es also nicht nur hauptamtliche frauenbeauftragte da gibt es dann auf den fakultäten frauenbeauftragte jetzt wollen sie auf der institutsebene frauenbeauftragte äh, und solange das vernünftige kolleginnen sind ist das alles gut und schön aber die haben eine derartige machtfülle wenn da mal jemand amok läuft der kann das system einfach erstmal lahmlegen sozusagen und da da ist dringender handlungsbedarf denn alle machen die faust im sack äh, jeder sagt ihnen hinter unter vier Augen, ja, Mensch, da müsste man mal was dagegen tun und keiner traut sich. Ne?